Hey Leute, ich bin der Noncraft und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal TNC Gaming. Auf diesem Kanal lade ich hauptsächlich Gaming-Videos zu Minecraft, manchmal auch zu anderen Spielen oder Tutorials hoch. Ich stecke immer sehr viel Arbeit in meine Videos und auf meinem Kanal soll es nicht um Gaming an sich, sondern um die Unterhaltung gehen. Wenn du nicht sofort meinen Kanal abonnierst, wirst du von meinen Hunden gefressen. All uh right. -huh. Uh -huh.